Ähm, jetzt zeige ich euch mal ein, ich würde schon fast ein Easter Egg äh, weil ein Heimanwender oder semi-professioneller Anwender benötigt das nicht. Das bräuchten wir eigentlich nur wenn wir ähm, die Zeitung oder Buch oder was auch immer verkaufen würden und zwar einen Strichcode wir haben also hier verschiedene ähm, Typen von Strichcodern zum Beispiel hier eine ISBN wir können dann hier den Code eingeben und klicken jetzt einfach mal auf OK. Klicken hier drauf und fertig. Ja. Schon eine kleine witzige Spielerei. Aber die Frage ist natürlich, ob man es braucht. Ähm, die meisten Anwender werden wahrscheinlich äh, ihre keine Bücher oder ähm, Zeitungen erstellen, die verkauft werden, sondern. Wahrscheinlich eher im Flyer-Bereich, so Flyer oder Einladungen oder ähnliches mit Scribus machen. Da brauchen wir es natürlich nicht. Für die professionellen Anwender sicherlich von Vorteil. Äh, danke fürs Zuschauen.